Ich bin ein Deutsch. Ich habe mich gestern beschwert, weil ich zu so viel gearbeitet habe. Und dann habe ich wahrscheinlich meine Bestellung nicht abgeschickt oder was auch immer. Jedenfalls, die haben ja weder gestern eine Bestätigung Mail geschickt, hätte man ja auch mal reingucken können. Aber gestern habe ich meine Sachen als Wurscht liegt, da war sie ja halt drin. So, ja. ja, die Böden. Na, hier, wann? Ja, und das Lüchtechen war, war auch noch meine, mein Kabel hingestellt raus von meiner Lampe. Hat es natürlich dann glatt aus der Straße durchgeschlossen. Ich werde das nochmal jetzt reparieren, weil ich gar nicht so viel wo Kinder und sowas was da hat, das muss ich dann mal irgendwann auf Arbeit machen. Das ist so, wo sie tun können, davon ist nichts kam gerade im Radio. Haben sie ein Fitnessstudio verklagt wegen anti tiger anti tiger das hat nichts mit Nichtrauerung zu tun. Das ist Zigeunerdiskriminierung. Die Klägerin hat sich dabei auf ihren Namen berufen, dass das Fitnessstudio von ihrem Namen sofort auf Zigeuner ges geschlossen hat. Also wenn ich von mir ausgehe, gehe, ich wüsste jetzt nie, was bei Zigeunern oder so ein, ein Name ist. Wenn ich sage, ein polnischer Name, was weiß ich, der heißt mit Tschikelitschik oder sowas. Aber hier aber ja, weiß doch keiner, was ein typischer zigonischer, jedenfalls sind die und Roma und wie die immer alle die komischen Völker, was, was, was die für Namen he, haben. Ich wurde nie vom Namen schließen wie schließen oder sowas, aber keine Ahnung. Das macht doch keiner, das ist doch keiner. Ich nicht. Entweder ist es denn schon Leute gekommen, dass die gesagt haben, oder es war wirklich so, dass die keine Leute aufnehmen können, weil durch Corona halt begrenzt ist. Und die schon volle, volle Terminbücher haben. Wäre ja mal interessant, wie das entschieden wird. Ich habe mir heute die Leiste zurechtgerückt. Die richtige Länge hat sie, die war eigentlich durch schief drauf. das habe ich aber gestern nicht geschnallt. Mehr habe ich eigentlich gar nicht gemacht. Ein bisschen Zeug habe ich jetzt in, in den Schrank geräumt, erst mal ein Teil meiner Küche. Und ein bisschen Grimmskrams. Der Rest, das mache ich dann erst, wenn ich das ganze Werkzeug wieder raus habe, weil ich das ganze Werkzeug innen drin liegen habe. Meine Säge und die ganzen Touch. Ja, mehr habe ich eigentlich nie gemacht. War mal kurz bei meiner Mutter gewesen, Mutti ist schon groß. Und ja, jetzt geht es mal nach Hause. Jetzt werden wir uns mit Erstmal noch was zu essen wollen, einen Döner habe ich Appetit heute, da wollte ich mir noch in greifen, mal den neuen Dönerladen aufbau angucken, den sie da im OTC gemacht haben. Dann werde ich mich den Abend mal schön in die Wanne legen, mal schön zwei Stunden, drei Stunden in der Wanne liegen, einen Film gucken, zwei Bierchen trinken und mal so richtig entspannen. Machen wir mal los. So, ist Freitagabend. Neues Update. Nachdem ich heute Nachmittag die beiden Sperrholzplatten nochmal bestellt habe und Krimskrams dazu, rief mich jetzt abends um, um kurz vor um 8, rief mich jetzt jemand von Hornbach an und fragte, ob ich zweimal dasselbe bestellt habe oder oder was das jetzt war. Weil der Kollege hat das heute früh schon mal geschnitten gehabt, genau dieselben Blenden. Ja, da kam gestern keine Bestätigungsmail, dass meine Bestellung eingegangen ist. Und heute kam auch keine Mail, dass die Bestellung bereit liegt. Also ich habe extra nochmal abgedatet vorhin und extra nochmal Spam gecheckt. Keine Mehl drinne. Danke Hombach. Aber da habt ihr heute halt im, einen ruhigen Tag gehabt dafür. Dann hole ich morgen die Platte und da geht das morgen weiter. Naja, ich habe noch jetzt die zwei Sachen. Und dann war es das ja. Und das andere Problem, ich bin ja noch auf der Suche nach ein paar Matratzen oder irgendeine Lösung, wie ich das dann halt mache. Also bis morgen dann. Ciao. Ja, ich mach gleich noch das Video jetzt fertig machen. Das Rauschen sind meine 20 Volt. Und das komme ich nicht drum herum. Zumindest, weil ich ein Gerät mit Leistung dran dann haben wollte ich habe noch ein kleines das rauscht nicht, aber der hat so 100 watt oder 200 watt das braucht sozusagen mehr oder weniger eine spielerei ja habe jetzt so ziemlich fertig eingeräumt hier vorne geht los hier ist mein kocher drin kaffeepot kaffee und kaffeesahne so, hier kommt noch ein Besteckeinsatz in den Schieber. Ist jetzt bloß das Gerassel so Inseln drinnen. Und hier habe ich alles andere. Konserven, Töpfe, halt alles was so dazu gehört. Eine Flasche Jägermeister, die habe ich schon immer drin, die habe ich noch nie angerissen. So, Campingstuhl. Hier auch ein Campingstuhl und einiges an Gerassel. So, die Kühlbox bleibt während der Fahrt hier hinterm Sitz stehen. Wenn ich mir jetzt mein Bett mache, kommt die Kühlbox nicht wieder vor. Und jetzt habe ich hier zwei Meter Liegefläche und habe hier eigentlich genug Platz zum Schlafen. Äh, Auto steht jetzt allerdings schief, deswegen drückt es mich hier rüber. Matratze bin ich noch auf der Suche, habe ich noch nichts passendes gefunden. Ich werde wahrscheinlich dann doch die teure Variante mit der Selbstanfertigung oder äh, mit, mit Anfertigen lassen machen müssen. Bin ich noch, wie gesagt, ich bekomme jetzt nochmal einen Tipp nach Kinder Matratzen zu suchen, die etwas kleiner sind und ich mir vielleicht mehrere hinlege. Aber ob ich da so gut komme, dann kaufe ich mir wahrscheinlich dann doch lieber eine, die so wie die Sitzbank ist, die ich dann ausklappen kann und eine, die ich hier hinten noch auslege. Und hier werden wir noch zwei Haken machen, da ich hier einen Gummizug machen kann, um den Stuhl hier festzuhalten. Ja, die schiefe Sache werde ich erstmal lassen so, weil das Auto hier ein bisschen leicht bauchig ausgearbeitet ist. Da hinten haben wir ins 1.20 ins und da vorne ist 1.30 breit. Und im Baumarkt kann man die sich nur gerade zuschneiden lassen und ich selber bin nicht ganz so geübt mit der Schichtsäge. Ich schneide dann eine Wellenlänge ein, deswegen habe ich mich erstmal entschieden, das so zu lassen. Möchte ich mir vielleicht mal vom Tischler eins sägen lassen oder so. Oder 100 Bretter kaufen und dann üben. Ja. So, Im letzten Schrank habe ich alle drei Fächer für... Küchen und Esszeug geplant. In dem Korb kommen meine, meine Wechselklamotten rein. Habe ich immer einen Satz im Auto eigentlich gehabt. Will ich auch so beibehalten. So, hier ein Schubfach für Gerassel, sage ich mal. Alles was du so zwischendurch mal wegzustecken hast. Und das hier genauso. Ist noch auf dem mich drinnen. Da muss ich auch die Hälfte weg tun und mal sehen, was wir hier überhaupt noch machen. Da kommen dann auch zwei Boxen rein oder so. Ja, und hier noch, ich sag ja, mal, auch Gerassel und hinten ist mein Wassertank. Und dann habe ich ja hier oben mein Waschbecken. Ja, und wenn ich meinen Beifahrersitz hier noch rumdrehe, habe ich einen richtig schön Platz, mich breit zu machen. Oder ich kann das sehr bequem machen und mache was am Rechner oder holen Kocher raus. Ich mache hier was zu essen. Aber ja, wie gesagt, ich bin erstmal so ganz zufrieden mit der Sache. Da hinten habe ich mir eine kleine Box dran geklebt, in die man so Zeug dran machen kann, was man mal kurzzeitig nicht mehr braucht. Die ist festgeklebt und hier ist noch eine Uhr, da ist allerdings jetzt die Batterie runter. Übrigens die Sonne knallt jetzt ein bisschen. Ein bisschen hatte ich eigentlich bei so, einem, bei so einer Sonnenintensität immer gekriegt, aber hier lädt jetzt nichts. Aber das kann ich wahrscheinlich erstmal über längere Zeit beobachten, wie sich das verhält, weil ich sage mal, viel Wasser ja das Ding schaltet ja jetzt wahrscheinlich anders als vorhergehende. Aber es kommt ja durch, durch den Motorlauf immer wieder genügend Ladung dazu. dann hatte ich schon im Auto darf man vor dem ersten Advent eigentlich schon Stollen essen. <lacht> mein Vorhang, den, den habt ihr ja sicher schon gesehen, der über die, die Frontscheibe geht, den ich immer drin habe. Und ich habe hier noch in zweiten vor ursprünglich hatte ich auch mal gedacht die über die, die Scheiben zu machen deswegen hatte ich mir immer mal zwei gekauft und statt dem kann ich den dann hier ein oder einfach hier drüber legen da reicht auch schon und somit bin ich auch wenn man irgendwo in der Stadt steht nie unbedingt zu sehen, dass da einer im Auto wohnt oder schläft oder macht Macht einen schönen das Eindruck. Das volle Ausmaß der Krise wird sich also in Zukunft auch noch immer mehr zeigen. in der Form der Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Denn Jungs locken ihre Mitarbeitenden international auch mit Firmenanteilen an. Diese Anteile kann die Belegschaft im Idealfall sehen. Oh. Und durch das genaue gute Anteilsreiste für den Bildern... Jetzt haben wir Teppich hab drinne hier. ...die Besteuerung... Der Ganz die schön, der Besteuerung Moment. Als hier, als also, weiter weiter hier müsste sich das BMF bewegen. Und das zweite wäre in der Tat, wenn man das auch sehr langfristig glaube, sieht und, und tatsächlich auch reale, wichtige Beteiligungen begeben will, dann brauchen die Start-ups eine andere Anteilsklasse bei den GmbH-Anträgen. heißt, wer die gestiegenen Heiz- und Nebenkosten nicht fristgerecht begleichen kann, darf nicht gekündigt werden. Oh, ich freue mich. Um Erhalten eine Gehaltserhöhung zwischen knapp Boah, 9 und 10,5 Prozent. Die unteren Einkommensgruppen mehr. Die oberen entsprechend weniger. Das ist zumindest wird die Geldverwaltung zum Januar um 250 Euro pro Monat erhöht. Und zusätzlich erhalten die kann die die ich doch festmachen kann. zum Juli zu Ich habe übrigens jetzt in der Tasche meine Bettwäsche. Weil ich schatz es vorher durch in den, in den Müllsack gestopft. Da den die sich aber zu weit aus. Und hier kriegt man sie zumindest schön eng verpackt. weil in meiner vorhergehenden Version habe ich die ja immer komplett ausgelegt gelassen und dann bloß die Matratze ganz aufgeklappt. Ja, das war es jetzt jedenfalls ganz kurz zu meinem Campingumbau. Danke fürs Gucken und Abonniert bitte meinen Kanal und guckt euch das nächste Video an. Danke. Ciao.